Jetzt in Weidhofen die Sterne holen und gewinnen. In deiner Einkaufsstadt Sterne kleben und vielleicht einen Hyundai i20 gewinnen. Oder bald vital schlafen auf einem Qualitätssystem. Schnapp dir eine Designertasche mit Börse. Oder fahre Ski mit der ganzen Familie gratis auf der Forsteralm. Gewinne dazu auch das passende Skiset. Freude wird dir ja auch der Dyson Akkusauger machen. Ein Modegutschein tut den Damen gut. Aber auch für sie und ihn gibt es einen tollen Gewinn. Einkaufen, Sterne sammeln und vielleicht flitzen sie schon bald mit einem stylischen Auto durch die Gegend. Weithofen, deine Sterne-Einkaufsstadt.